Also heute. <lacht> Scheiße. Wo ist Rico? Da. Heute probieren wir eine äh, grandiose Hasseröder Hell. Zum dritten Mal. Warum zum dritten Mal, Rico? <lacht> Weil Jens, das immer wieder neu testen möchte, weil ihm das so lecker ist. Ja, ja äh, hast du das erste Mal getestet? Da hat es 19 Punkte bekommen. Jetzt zweite Mal jetzt 16. Also, jetzt also heute wird es dann schlecht ab. Ich kann das nicht mehr. Ich, ich finde das jetzt schon scheiße. So ja. jetzt gucke ich mir das äh, Etikett zum dritten Mal an. Ja, und muss sagen, der Auerhahn sieht scheiße aus. So. Generell gefällt mir nicht. Ich sag Bronze. Prognose? Welche 93 Ja. Ja, wird wohl Bronze werden. Auspacken oder wegpacken? So, nee, ich will ich, das wegpacken. Wie sieht das aus? <lacht> lass, bitte, lass mich das wegpacken. Wie sieht das aus? Also im Gegensatz zum Original, hast du mal? Äh, so, Ja, das kann weg. So. Ja. Also im Gegensatz zum Original hast du es natürlich weniger gut aus, hat wirklich, also das normale Hasselröder hat ja schon abgenommen, damals gab es hier hinten noch ein Etikett, das gibt es jetzt nicht mehr, das gibt es jetzt bei Wehen natürlich nicht mehr und bei mhm. dem Hasselröder Hell gibt es nicht mal einen vernünftigen Kronkorken für, das also, ist einfach nur ein Blanko weil jetzt nur das, das Vorderetikett das ist natürlich der Barcode auch hier vorne ne? das führt immer wieder zu Verwirrungen beim Trinkgeland du übrigens schöne Grüße am Trinkgeland da, äh, da kaufe ich immer gerne ein die ganzen <lacht> Bier, Ja. also Grüße gehen raus ja also im Großen und Ganzen hat das für mich nicht mehr als einen Punkt verdient Das eben aber eigentlich nur ein Punkt weil wir Hasseröder ja alle trinken also die, das Symbol oder die, die Henne, dieses komische Rattenvieh, das hat sich auf jeden Fall verschlechtert, der Auerhahn. Hm. Das sieht hm. jetzt naja, sieht aus wie eine dicke Taube. Ja, ein Punkt ist okay. Gut. Preis? Das ist scheiß. Der Preis ist scheiße. Aber glaube 1,10 oder so hat es 1,5. 1,5? Also 0 Punkte. 0 Punkte für den Preis. Augensucht oder Augenflucht? Wie sieht das Bier im Glas aus? Dazu haben wir natürlich extra Hasselröder. Naja, das sieht nicht oh. braun aus im Glas. Mach hin da jetzt. Ich will ja nicht. <lacht> ich versuche das hinauszuzögern. Ich hab das Glas voll, ich trinke das aus der Flasche. KKP1 Red Sonja Ja, sieht gut aus. Vier Punkte, würde ich sagen. Hasselröder, ey. Glück, Glück, Glück. Hm, mal gucken wie der Schaum wird. Überraschung, Überraschung, so wie das letzte Mal. Warte, ich setze jetzt zwei Brille noch mal auf. Ja, sieht sehr gut aus, vier Punkte. Ja, würde ich auch sagen. Bis auf den Schaum. Gorn lieber oder Gorn lieber? Prost. Prost. Vassaloyah. Ich jetzt eine wunderschöne Brauerei, kann man sich mal ankicken. Oh, aber ganz neu jetzt. Schmeckt schon gut, also kannst du den meckern. Sieben Punkte. Der ja, Sichtsausdruck, wenn du das zum dritten Mal trinkst. Naja, aber das ist ja kein schlechtes Bier. Nee, ist nicht. Also von mir Geschmack her. Sieben Punkte. Aber wir wollen halt auch mal was andere testen, ja. wir wollen ja hier testen, ne? Austrinken oder wegkippen? Auf jeden Fall austrinken. Auf jeden Fall austrinken. Wie viele Spezialpunkte verdient dieses hier Boy ein Also mindestens ein Das ist halt hier so eine tolle Jubiläums-Edition, 150 Jahre. Na und dann noch ins zweiten wegen dem Hasselröller-Schriftzug in der Flasche Ja. Wenn wir jetzt Ökos wären, dann würden wir mal sagen, ja, okay, das gibt jetzt noch einen Punkt, weil jetzt so ein Papier ist und Elektrizität, 100% erneuerbare Energien und so. Ja, na klar. Aber das war jetzt auch schon, also sind wir aber nicht, deswegen gibt es zwei Punkte. Genau. Uhr, mhm. können wir jetzt schon sagen, gibt es nicht. Ja, den gibt es nicht. 17. Also, wir hatten 19, dann hatten wir 16 und jetzt haben wir 17. Nee, 18. 18. Ey, irgendwann, irgendwann wird schon mal einer einen Kommentar schreiben, was wir zu blöd sind zu ziehen. <lacht> <lacht> ja, naja. Jetzt zähle ich 16, Alter. Ey, Mann, was hör auf jetzt? 1, 2, 6, 13, 15, 17, 18. Das ist gut. Also 18 Punkte Bronze, Logik. Ich. ich glaube, bis 19 gibt es Bronze. Nee. Das 18 Punkte. Das ist ja fast Silber geworden. Wenn 10 Punkte hatten wir jetzt das erste Mal, ja. ja. Da hat Silber gekriegt. Ja, durch dann betrachtet, sieht das eigentlich ein bisschen anders aus. 18 Punkte, herzlichen Glückwunsch. Das bedeutet Mittelklasse. Nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich billiges. Genau das Richtige für unerwünschte Gäste deiner Barose. Also hast du da hell hinter <lacht> <Mal> ausprobiert. <Yes. lacht> Genau, ist schon genau in Ordnung. Ist ja. jetzt nicht Gold. Uh, ist auch nicht Silber. Bronze ist schon gut. Ist schon okay. So also heute geht Jens mal in den Keller. Uh. Schöne Grimbeeren trinken wir. 6,5 Volt hat das mm -hmm. Und es ist ein L. Ah, da hatten wir schon mal. Ja, aus Das stimmt. Also, nächstes Mal auf jeden Fall wieder einschalten. Beziehungsweise, damit ihr ähm, benachrichtigt werdet, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ansonsten schreibt mal einen blöden Kommentar. Irgendwas und über Rico oder so. Also ich würde schon mal einfallen. Da gibt es nichts. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao.